Und diese Interpretation sieht so aus, dass die 4 an der 1000er Stelle steht, die 7 an der 100er Stelle, die erste 1 an der 10er Stelle und die zweite 1 an der 1er Stelle. Und das ist dann die Interpretation der Zeichenfolge als Zahl. Wir rechnen 4 mal 1000 plus 7 mal 100 plus 1 mal 10 plus 1, was natürlich gerade 4711 ergibt.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 Die Werte der Zehnerpotenzen hatten wir uns ja gerade schon überlegt. Und so haben wir hier also stehen 1 plus 1 mal 10 plus 7 mal 100 plus 4 mal 1000. Und das ergibt natürlich 4711, wie wir schon geahnt haben. Aufgeschrieben habe ich das hier genau andersherum, nämlich so, wie es der Struktur der Ziffernfolge entspricht. Würden vor dieser Ziffernfolge noch weitere Nullen, sogenannte führende Nullen, stehen, würde das nichts machen, weil ja alle weiteren Zehnerpotenzen dann mit 0 multipliziert würden und den Wert daher nicht verändern.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 aber jede dieser Divisionen, die wir da durchführen, lässt einen Rest übrig. Und diesen Rest notieren wir uns. Dann gucken wir uns diese Reste genau an. Die können natürlich immer nur 0 oder 1 sein, wenn wir durch 2 teilen. Etwas anderes kann nicht in Frage kommen. Und damit ergeben diese Reste genau unsere Binärkodierung. Warum das so ist, könnt ihr mal im stillen Kämmerlein überlegen oder mit den Kommilitoninnen Baldovern. Ich möchte das hier nicht weiter thematisieren, sondern nur einmal ganz praktisch eine Rechnung, eine solche Umwandlung durchführen.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 Ich habe hier diese kleine Lücke gelassen zwischen den Werten, weil wir diese vierer Päckchen ein bisschen besser lesen können, als wenn wir da acht Ziffern direkt hintereinander schreiben würden. Das ist so ähnlich, wie man das bei IBANs macht, damit man die Zahlen ein bisschen besser lesen kann. Diese kleine Lücke hat keinerlei Bedeutung, man könnte die Ziffern auch direkt hintereinander schreiben.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 Wir kommen von der Dezimalzahl zur Binärzahl und wir kommen von der Binärzahl, das hatten wir vorher schon gesehen, zur Dezimalzahl. Wir beherrschen also nun beide Richtungen. An dieser Stelle möchte ich jetzt einmal eine kurze Pause machen und dich dazu auffordern, das selber nachzuvollziehen. Dazu solltest du nun einmal versuchen, die Binärkodierung der Zahl 347 zu errechnen. Halte dazu nun bitte dieses Video an, nimm dir einen Zettel und einen Stift und auf geht's. Wenn du fertig bist, kannst du das Video wieder starten und hier weiter gucken. Aber wie gesagt, ich würde dringend empfehlen, das einmal selber zu machen. Dadurch, dass man das einmal oder besser noch mehrfach selber getan hat und nicht immer nur zuguckt, wie ich irgendwas mache, lernt man immer noch mal deutlich besser, wie solche Verfahren funktionieren. Wir sehen uns dann gleich nach der Pause hier wieder. Bis gleich. So, ich hoffe, du warst erfolgreich bei der Berechnung. Hast du auch die Kontrollrechnung durchgeführt? Wenn ja, dann solltest du schon festgestellt haben, ob du die Umwandlung korrekt durchgeführt hast. Wenn nein, solltest du das Video noch einmal anhalten und die Kontrollrechnung durchführen. Dann möchte ich die Berechnung hier jetzt auch einmal durchführen, um dir die Möglichkeit zu geben, deine Rechnung mit meiner zu vergleichen. Wir haben hier also die Zahl 347, die in das Binärsystem umgewandelt werden soll. Die habe ich hier schon aufgeschrieben. Die Berechnung führe ich jetzt genauso durch, wie ich das eben auf der Folie gemacht habe. Dazu male ich mir hier eine solche Tabelle hin. Die linke Spalte überschreibe ich mit n. Das ist unser Wert, den wir gerade betrachten. Die mittlere Spalte überschreibe ich mit n halbe. Das ist immer der halbierte Wert, den wir da notieren. Und in der rechten Spalte notieren wir die Reste, die bei der ganzzahligen Division entstehen. Mit ein paar Linien machen wir das Ganze etwas übersichtlicher. 347 müssen wir also nun durch 2 teilen. Das ergibt 173 und lässt einen Rest von 1. Dann notieren wir die 173 in der nächsten Zeile in der linken Spalte. Dividieren wieder durch 2, das ergibt 86 und lässt uns wieder einen Rest von 1. Wir nehmen die 86, notieren sie in der linken Spalte, dividieren durch 2 und das geht dieses Mal glatt auf, das heißt wir haben einen Rest von 0. 43 wieder in die linke Spalte, geteilt durch 2 ergibt 21 mit einem Rest von 1 die 21 wieder hier nach links hinüber geschrieben, geteilt durch 2 ergibt 10 mit einem Rest von 1. 10 geteilt durch 2 ergibt 5 mit einem Rest von 0. 5 geteilt durch 2 ergibt 2 mit einem Rest von 1. Dann schreiben wir die 2 hier hin, geteilt durch 2 ergibt 1 mit einem Rest von 0. Die 1 Geteilt durch 2 ergibt 0 mit einem Rest von 1. Damit sind wir in der mittleren Spalte bei der 0 angekommen. Das heißt, wir sind fertig und wir haben die Berechnung vollständig durchgeführt. Es ergibt sich jetzt von unten nach oben gelesen. Unser Binärwert 1 0 1 0 1 1 0 1 1. Das gruppiere ich jetzt von hinten ausgehend wieder in diese Viererpäckchen, also hier einmal vier Ziffern und hier noch einmal vier Ziffern, wie ich das vorher auch schon gemacht habe. Wir halten diese beiden Viererpäckchen. vorne steht eine einsame 1, Eins, dann folgt das erste Päckchen 0101 und dann das zweite 1011. Wir müssen jetzt natürlich noch die Kontrollrechnung durchführen, die ich mir an dieser Stelle allerdings sparen werde.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 Haben wir ein Bit mehr zur Verfügung, dann können wir mit der Bitfolge aus diesen beiden die Werte 00, 01, 10 und 11, insgesamt also vier Werte bilden. Mit 3-Bit können wir entsprechend 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 und 111, insgesamt also acht Werte bilden.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 Sonst kann das Problem auftreten, dass jemand eigentlich eine minus 69 aufgeschrieben hat, derjenige, der den Wert liest oder weiterverarbeitet, ihn aber als 197 interpretiert. Auf eine ähnliche Weise hat die NASA schon mal eine Marssonde verloren.